bei einem kleinen Server-Let's-Show. Also, ja, ich zeige euch einen Server. Und zwar ist es... WorldCraft. Manche kennen ihn vielleicht schon, es ist nämlich ein etwas bekannterer Server schon. Mit einer langen IP, was sich erinnern wird. Es ist ein Freebuild-Server. Wie ihr schon sehen könnt, deutsche Es sind zurzeit wenige da. Normalerweise ist eigentlich dauervoll und ja, die sind hier auch noch. Denn es handelt sich um unseren Worldcraft. Ähm, ja, es ist ein echt hammer freebuild Aber es gibt verschiedene Gruppen. Zum Beispiel, wenn man solche Burgen wieder hinter baut oder sowas, kann man Burgherr werden, so wie der Alessandro, der baut echt tolle Sachen. Es gibt hier sehr sehr wenig Regeln, warte Super. Eigentlich nur die Grundlegenden. Aber eine Sache, das gibt es fast nur bei uns. X-ray ist erlaubt. Mhm. Weil wir persönlich finden es scheiße. Hallo, jeder könnte sich X-ray holen. Also, was bringt das X-Ray zu verbieten? Sie sollen da halt die schlau sein die, äh, und sich's holen? Und wenn sie es nicht machen, sind sie ja selber schuld. Auf jeden Fall, wir haben einige Plugins wie Chest Shop, MC Bands natürlich und und und. Leider gibt es auch so ein paar Vollidioten wie hier, die griefen. So wird das, das wird dann aber entfernt. Ah. Oh. Ah, jetzt. Okay. Hier sind leider dieser Nail, der ist auch nicht mehr online gekommen. Den werde ich das hier aber nach unten kopieren. Also, oder besser gesagt, ich werde ihm Zugang lassen, aber dass es nicht ganz so schäbig aussieht, reißt man das hier ab. Weil US Nail ist schon lange nicht mehr auf den Server gekommen, aber vielleicht kommt er nochmal drauf. So, oh, diese Plattform hier. Da hat er sein Set Home, das weiß ich noch. So. Wir haben auch so Placken wie hier Maschine-Core. Zum Beispiel die Gruppe Farmer kann dann die Scheiße hier benutzen, also mit Maschine-Core und so Zeug. Ähm, ach so, weiter geht's hier wahrscheinlich nicht. Das ist ja witzig. Auf jeden Fall, oder die äh, Profi-Miner können so Drills benutzen, so ein Scheiß. Es, es gibt eigentlich, zu freebuild server gibt nie viel zu sagen. Außer, dass hier der Kreativität keine Grenzen gesetzt werden. Die User bauen das, was sie bauen wollen. Und zwar hier auf diesem Server. Wir kriegen jetzt schon Meldungen. Wir sind einer der besten Freebuild-Server, die sie kennen. Wir werden auch bald die Slotzahl erhöhen, weil die 10 Slots sind meistens eigentlich voll. Nur jetzt, gerade in Ferien, sind viele weg. Das Probe einzigste Problem ist... In drei Tagen geht der Server down. Es wollten viele, viele spenden. Aber sie haben es noch nicht getan. Und die meisten sind jetzt im Urlaub. Ich habe auch kein Geld mehr und jetzt wird es langsam ziemlich knapp. Ähm, ja. Aber darum geht es jetzt nicht. Ich wollte euch mal diesen Server präsentieren. Ihr könnt gerne mal join. IP wird natürlich in der Server, äh, in der Beschreibung stehen, wenn ich es nicht wieder vergesse. Ach ja, und dann. Noch ein kleiner Kommentar, äh, Kanal, keine kleine Kanalvorstellung. Die werde ich den Kanal werde ich euch auch noch richtig vorstellen. Und zwar ist es der LP Koda. Er ist ein richtig guter YouTuber und ein richtig guter Let's Player halt. YouTuber, sag ich YouTuber. Ähm ja, er macht gut sehr sehr sehr gute Minecraft Let's Plays. Er hat auch noch andere Projekte im Plan, aber die werde ich nicht verraten. Weil, naja, der LP-Coda nimmt auch gerade auf, also nicht hier auf diesem Server, erst nicht hier gerade drauf aber auf einem anderen Server. Video werde ich nicht in diesem Video verlinken, aber äh, ja ihr werdet auf meinem Kanal dieses Video finden, weil ich glaube ich sogar kurz drauf war, falls er schon aufgenommen hat. Da war ich nämlich noch kurz in diesem Video. Oh, Gastauftritt-Video. Nein, ähm, oh. also groß gibt es hier nichts mehr zu sagen. Das ist einfach nur ein Hammer geiler Server. Freundliche Community, freundliches Team. Ich bin stolz darauf, dass wir kein City Build Server mehr sind, sondern jetzt ein Freebuild Server. Natürlich hier der Spawn hier ist Protected, aber hier können Sie VIPs haben, Vorteile wie zum Beispiel die ganzen Drills, Clans, ähm, Creative Modus. Und, und, und, da gibt's noch viel, viel mehr. Ähm, lol. Wieso? Achso, größer ist es nicht. Irgendwie scheint es nicht größer, als das zu sein. Okay. Merke ich mir. Ja. Also bis zum... Ach ja, und noch eine kleine Info. Ihr wundert euch bestimmt mein Gott, es kommt schon wieder kein Dead Space Part. So also braucht denn der immer so lang? Erstens, das Ding braucht scheiße lang zum Rendern. Zweitens, die Audiospurs haben euch gegangen. Wer bei diesem Part. Dieser Part war Hammer mit äh, Ding. Oh wie heißt das? Äh, als Gast bei mir zu Hause. Ich das nicht ganz toll. Auf jeden Fall. Und dann haben wir so voll unpassende Musik dazu, aber hammergeil kommentiert. Ich war absolut so gut kommentiert wie noch nie. Und ausgerechnet. Dann geht mir die audiosprache Es hat gerade mal nur ein Viertel aufgenommen. Fragt mich nicht, wieso. Auf jeden Fall, ich bin scheiße sauer. Fehlt ein ganzer, ganzer Part fehlt. Ganze 20 Minuten. Ne, halbe Stunde Wahl sogar. Naja. Kann man jetzt auch nichts machen. Ich hoffe, ich werde bald wieder Dead Space aufnehmen, aber erst muss ich was gucken. Da packt mein Dead Space und Grafik-Bugs ohne Ende. Weil wo ich gestern wieder aufnehmen wollte, alles überall die Grafik gebackt. Jetzt könnt ihr mir als Zwischenprojekt ein Spiel vorschlagen: ein kleineres. Vielleicht sogar ein kostenloses Spiel irgendwo, was man irgendwo aus dem Internet runterziehen kann. So, so Flash-Games oder irgendwie sowas. Da seid nämlich ihr gefragt. Schlagt ihr ein Spiel vor. Ja, das war's. Joint doch mal. DIP. MCS. Craft. Manche denken, dieses MCS heißt Mr. Chaos. Aber es heißt Minecraft Server. Worldcraft. Weil aus irgendeinem Grund gab es Worldcraft schon. Aber dieser Server ist inaktiv gewesen. Also, ja. War keiner mehr drauf. Es war halt ein bisschen scheiße, aber naja. Seit wir uns Worldcraft genannt haben, sind sieben Server auf zwei, also zumindest auf Minecraft durch server EU hinterher gekommen. Ja, es gibt auch, ach ja, es gibt auch hier Events. Events. Oh yeah. Also, das war's dann. Ich, und da, ach ja, hiermit sage ich auch noch Alessandro 106. Deine Burgen finde ich epic ganz ehrlich bis irgendwann